Meine Damen und Herren, zur Tagesordnung, die Tagesordnung vom 10. Mai 2016 sowie ein Nachtrag vom heutigen Tag mit insgesamt 62 Punkten liegen Ihnen vor. Wie Sie dem Nachtrag der Tagesordnung in den Punkten 55 bis 59 entnehmen können, sind fünf Anträge betreffend eine aktuelle Stunde eingegangen die wir gemäß 32 Abs. 6 behandeln wollen, mit fünf Minuten pro Fraktion am Donnerstag beginnend um 9 Uhr. Die Große Anfrage, die unter Top 8 auf der Tagesordnung steht, wird auf Wunsch der antragstellenden Fraktion von der Tagesordnung abgesetzt. Eingegangen ist noch ein Dringlicher Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und von BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN für ein 16. Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der Abgeordneten des Hessischen Landtags, Drucks. 19,33, 88. Wird Dringlichkeit nach § 59 Nr. 3 der Geschäftsordnung bejaht? Das ist der Fall. Damit wird das auf die Tagesordnung genommen als Top 53 mit einer Redezeit von 7,5 Minuten. Gibt es über den Aufrufzeitpunkt irgendeine Verständigung? Ich frage Sie offiziell, damit Sie das Protokoll haben. Heute. Herr Kollege Bellino. Der Vorschlag ist, das heute nach dem Tagesordnungspunkt 6 zu behandeln. Okay. Aufruf heute nach Top 6. Das ist der Vorschlag, kein Widerspruch, dann verfahren wir so. Eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein dringlicher Antrag der Fraktion der Abgeordneten Kartenas und der fraktion und der Abg. Öztürk, fraktionslos, betreffend die Initiative Züge der Hoffnung, Drucksache 19 wird die Dringlichkeit bejaht. Das ist der Fall. Da wird das Top 64, Redezeit fünf Minuten. Und weiter eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Schutzschirmbilanz 2015, zeigt gemeinsame Erfolge von Land und Kommunen, Drucksache 19, /19 3397 wird die Dringlichkeit bejaht, das ist der Fall, dann wird das Top 65 und wir können ihn mit Top 2 zu diesem Thema aufrufen, das ist auch akzeptiert. Dann verfahren wir so eingegangen und an ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Antrag der Abg. Merz, Alex Decker, die Benedetto Knadel, Dr. Sommer und Fraktion betreffend Züge der Hoffnung Drucksache 193400 wird die Dringlichkeit bejaht, das ist der Fall. Dann wird das Top 66, und wir rufen es auf mit 64 Auch das ist Konsens, und damit wird es so verfahren. Und schließlich haben wir den, ein, zu Tagesordnungspunkt 6, den Gesetzentwurf der Fraktion der CDU und der BÜNDNIS 90 Grünen für ein Gesetz über die Anpassung der Besoldung und Versorgung in Hessen 2016, Drucksache 19 den Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE mit der Drucksache 19 /339. Ich habe es so aufgerufen damit Sie wissen, dass der jetzt mit dabei ist. Das war es zur Tagesordnung. Herr Kollege Rudolph. und dann Frau. Wir bitten unseren Top 11, das hat sich erst während der Fraktionssitzung ergeben, Hessisches Ried, noch mal zu schieben, eine Runde. Und dann bitten wir den Antrag Top 25 nach unserer aktuellen Stunde, Stichwort Glyphosat, aufzurufen und abzustimmen. Am Donnerstag. Alles gleich, ich wiederhole, Top 11 soll geschoben werden und Top 25 soll aufgerufen nach der aktuellen Stunde der SPD zum Thema Glyphosat. Der Konsens ist in Ordnung. Herr Kollege Schaus. Herr Präsident, wir bitten unseren Top 64, also den dringlichen Antrag Züge der Hoffnung, nach Top 59, also nach der aktuellen Stunde von unserem Donnerstag direkt abzustimmen. Also, der 64 ist das, gell? Abzustimmen nach der aktuellen Stunde. Widerspruch? das heißt, der andere bleibt separat. Der dazu okay. Damit ist das auch so beschlossen, dass 64 nach der aktuellen Stunde am Donnerstag zur Abstimmung aufgerufen wird. Noch eine Wortmeldung zur Tagesordnung. Das ist... Herr Kollege, bitte schön. Ja ruhig da. Im Ältestrat ist vereinbart worden, dass wir heute bis 19 Uhr tagen und mit der Fragestunde wie immer beginnen. Und dann kommt die Regierungserklärung des Hessischen Ministers der Finanzen betreffend engagieren, sparen, investieren, Ausstieg aus dem Schutzschirmprogramm des Landes. Das wird mit 65 aufgerufen, nachher, nach der Fragestunde. Heute Mittag fehlt ab 15 Uhr Herr Minister Götter, Kollege Banzer, fehlt noch einmal den ganzen Tag heute. Heute Abend wird die Fußballmannschaft des Hessischen Landtags gegen eine Mannschaft antreten, die sich aus der Politik, ist mit dem Vorstand des SV Bischofsheim, also hier in unserer Nachbarschaft. Wer sich das antun will oder erleben will, der kann hinfahren. Ich habe beide Dinge genannt. Wir sind ja nun ich fahre ja selbst hin. <lacht> Wolfgang, nur wegen dir. Okay, Spaß beiseite. Weitere Mitteilungen liegen nicht vor, meine Damen und Herren.